Aschenbeutel Aschenbeutel Warst du etwa im Wald? Hab ich nicht gesagt, du bleibst hier. Aber widersprech mir ich. nicht. Verwöhnt bist du. Schuld daran ist nur dein Vater. Ich hätte das niemals erlauben dürfen. Ach. Tiere, die man nicht essen kann, schießt man nicht! Sag wer? Ist das etwa dein Wald? Deiner jedenfalls nicht. Du bist ganz schön vorlaut. Was ist denn das? Doch nicht etwa eine Einladung? Zum Ball? Diesen Ring wirst du dem Mädchen, das du wählst, überreichen. Wenn nicht, suche ich sie für dich aus. Sind mir in die Hände gefallen. Ausatmen? sieht man sich wieder.